Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute mit einem brandaktuellen Thema und zwar Wärmepumpen. Im Zuge von Putins grausamer Invasion der Ukraine wird in der Politik ja derzeit über ein Öl- und Gasembargo als weitere Sanktionsmaßnahme diskutiert und an sich ist diese Forderung eines Embargos von Gas absolut verständlich, Problem ist allerdings, dass Russland 55% der deutschen Gasimporte ausmacht und Deutschland nicht über ein eigenes Terminal für LNG ähm, beziehungsweise Flüssiggas verfügt. Und somit ist Deutschland in einer hohen Abhängigkeit zu Russland und betrachtet man die Verwendung von diesen Gas, das aus Russland kommt, dann entfällt der Großteil auf das Heizen von Gebäuden. Der Anteil zu Stromgewinnungen bei der Gasverwendung in Deutschland ist relativ gering. Möchte Deutschland also langfristig unabhängiger werden von Russland, so ist es zwingend notwendig, dass die Deutschen ihre Häuser nicht mehr mit Gas- oder Ölheizung betreiben und auf Hitze bringen, sondern per Wärme. Pumpe auf Temperatur bringen und dahingehend ist es nicht unwahrscheinlich, dass von der Ampelregierung womöglich in absehbarer Zukunft ein Gesetz auf den Weg kommt, was den Einbau von Wärmepumpen bei Neubauten vorschreibt. Ja, infolge der steigenden Öl- und Gaspreise, auch wenn man das jetzt ein bisschen korrigieren muss, denn an der Börse sind die Ölpreise, oder ist der Ölpreis in den letzten Tagen, soweit ich mich erinnern kann, wieder ein bisschen gesunken, aber... Mit den tendenziell steigenden Öl- und Gaspreisen wird es auch ohne ein solches Gesetz in der Zukunft dazu kommen, dass immer mehr Menschen in Wärmepumpen investieren, das einfach kosteneffizienter ist. Ich habe mir dahingehend die Frage gestellt, ob es Aktien gibt, welche Wärmepumpen herstellen und somit in absehbarer Zeit vom Trend hin zur Wärmepumpe profitieren werden und in der Tat bin ich fündig geworden, allerdings handelt es sich dabei nicht um deutsche Aktiengesellschaften. Dies liegt daran, dass in Deutschland fast alle Unternehmen, welche Wärmepumpen herstellen, leider nicht börsennotiert sind, mit Ausnahme der Bosch Group, welche eine indische Tochtergesellschaft hat, die börsennotiert ist. Da Bosch allerdings noch zahlreiche andere Dinge herstellt und die Bosch Aktie durch ihre Notierung an der indischen Börse über Broker wie Comdirect oder Trade Republic nicht verfügbar ist, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter auf Bosch eingehen. Neben Bosch lässt sich auch noch Siemens als Profiteur eines Wärmepumpenbooms identifizieren, da diese Regelsysteme für Wärmepumpen bereitstellen. Allerdings muss man auch hier so ehrlich sein und sagen, dass die Effekte der hohen Gas- und Ölpreise auf Siemens vermutlich eher negativ sind, da Siemens Geschäftsmodell sehr energieintensiv ist. Daran werden dann auch die steigenden Einnahmen durch, die, äh, durch den vermehrten Absatz der Regelsysteme für Wärmekraftpumpen nichts ändern. Da eine Wärmepumpe im Vergleich zu Öl- oder Gasheizungen infolge Folge der gestiegenen Weltmarktpreise nicht nur hierzu äh, langfristig kosteneffizienter und zusätzlich umweltfreundlicher ist, möchte ich jetzt auch ein Unternehmen vorstellen, welches stark im Wärmepumpengeschäft involviert ist und in Zukunft auch stark profitieren könnte. Betonung liegt hier natürlich auf könnte. Für eine tiefer gehende Analyse der Aktie fehlt mir derzeit leider die Zeit, weshalb ich die Aktie jetzt einfach bloß kurz vorstellen möchte. Die Aktie, um die es geht, heißt Lennox International. Hierbei handelt es sich um einen Anbieter von Klimatisierungslösungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt eine Reihe von Produkten für die Märkte Heizung, Lüftung, Klima und Kälte, darunter unter anderem auch Wärmepumpen. Und schauen wir jetzt noch kurz auf die wichtigsten Kennziffern zur Aktie. Derzeit hat eine äh, Lennox International eine Marktkapitalisierung von knapp 10 Milliarden US-Dollar. Für das Jahr 2022 erwartet man beim derzeitigen Kurs in Höhe von ca. 266 US-Dollar ein KGV von 19,1 und ein Kursumsatzverhältnis von 2,2. Lennox International schüttelt ebenfalls eine Dividende aus. Im Jahr 2021 lag diese bei 3,53 US-Dollar und wie wie du in der Tabelle erkennen kannst, hat Lennox International innerhalb der letzten drei Jahre stets seine Dividende erhöht. Dies deckt sich zwar nicht eins zu eins mit der Nettogewinnentwicklung, ist aber im Hinblick auf die Gewinne pro Aktie absolut vertretbar, denn die Gewinne pro Aktie waren in den letzten Jahren stets mindestens dreimal so hoch wie der ausgeschüttete Dividendenbetrag pro Aktie. Mit einem Umsatz von knapp 4,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und einem Nettogewinn in Höhe von 464 Millionen US-Dollar ergibt sich für Lenox International eine Nettomarge in Höhe von 10% und diese war auch in den Vorjahren auf einem ähnlich hohen Niveau. Für mich persönlich klingt die Aktie auf jeden Fall spannend und zukunftsträchtig. Wirklich günstig ist die Aktie aber derzeit meiner Meinung nach nicht. Ob man einsteigen sollte und ob man derzeit einsteigen sollte, das möchte ich an dieser Stelle nicht bewerten, da habe ich mich einfach nicht ausreichend genug mit der Aktie beschäftigt. Schaut man aber auf die Analysten, so sieht man ein ebenfalls zurückhaltendes Meinungsbild. Der Großteil der Analysten empfiehlt, derzeit die Aktie weiter zu halten oder aber die Position ein wenig zu reduzieren, betrachtet man Wiederum das mittlere Kursziel, so ist der Aktienkurs derzeit ein gutes Stück darunter. Ja, das war es soweit mit diesem Video. Anfang April werde ich mir Urlaub nehmen, dann kommen hier wieder tiefergehende Analysen und vor allen Dingen auch wieder häufiger Videos. Und in dem Sinne, abonniere den Kanal, falls du neu bist, mach's gut, bleib gesund und ciao.